Wurdest du schon mal auf Instagram blockiert? Mir ist es gerade zum ersten Mal passiert Und es war nicht mal ein Ex-Freund von mir Und dann wär's auch egal Nein, es ist ein deutscher Popstar, wirklich wahr Hat Songs mit Lindenberg und Kapital. Ich weiß, es klingt verrückt und ich frag mich gerade Was habe ich ihm getan? Dann es klingt so weird Klisor hat mich blockiert Vielleicht geht's dir genauso raubt es dir den Schlaf du mich ein Scheißdreck interessieren? Doch Kopfgino hört nicht auf zu spielen. Hab ich mal betrunken, bei ihm kommentiert? Und warum juckt ihn das? Weiß er was von mir? Etwas Peinliches von mir? Das sind alle seine Freunde, jetzt Geheimnisse von mir. Vielleicht redet schon morgen plötzlich keiner mehr mit mir. Und muss mich selbst therapieren. Alle hassen Glaub mir, ich hab's x-mal geprüft. Denn es klingt so weird. Wieso hat mich blockiert? Vielleicht geht's dir genauso Ich hab's x-mal geprüft, denn es klingt so weird. Mm -hmm. ja.